Genau, der weinende Stuhl, wer kennt's nicht. Also wenn bei deinem Stuhl was tropft, würde ich mir Gedanken machen, weil dann hast du ein anderes Problem als dass dein Stuhl weint. Extra ein Bewusstsein entwickelt, aber ein... bei Lumi hat leider alles ein Bewusstsein, damit es weinen kann. Hier ist übrigens gar keine, warum gibt's denn hier nichts zu, zu Dingensen? 16er ist auch nicht so geil, das können wir loswerden. Mhm, Essen ist ein bisschen knapp, ne? Jetzt haben wir mal wenigstens auch noch mitnehmen, was hier günstig ist, aber jetzt haben wir mal für drei Tage Essen. Das ist ein Ork, das ist doch, das ist doch wahr, dass bei dir sehr viel ein Gewissen entwickelt oder ein in, Ding entwickelt. Damit es weinen kann. Leider Ja, meine Welt lebt und wenn man mir lang genug sagt, dass mein Gegenstand traurig ist, will ich ihn trösten, mein Gehirn ist das seltsam halt Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgeplaudert, was du, was du nicht wolltest. Uh, Training Hall, Temple... Oh, ich habe eine Fractured Hand auf Dago, aber der ist, glaube ich, gar nicht mehr im Dienst, ne? <lacht> Harkon es nicht erstmal. Moment, doch sexy hatten wir jetzt schon. Stimmt, sexy, ich hatte dich übrigens äh, eingesetzt. Wir hatten hier erst einen Siegfried the Gambler, jetzt bist du sexy the Gambler. das ist deswegen schon ein bisschen Level. Wir müssen eigentlich Harkon irgendwann noch mal vergeben. Äh, wir haben Vollmer haben wir noch frei und Harkon. Dann ist Harkon jetzt Sepp. Wollen wir echt eine Weile behalten, deswegen hast du da Märtyrer, weil der ist, äh, ne, das ist so einer, den man eigentlich irgendwie dann in, in der Frontline einsetzt. Der wird einen ganz guten Skill kriegen und Hitpoints und dann wahrscheinlich noch ein bisschen Milli nimble Aber ich weiß ja, dass ich im Wahrheit nicht bin, nur sensibel genug für das Leiden der Dinge. Ah, okay. Okay, okay. So, und du bist Todesame. Ja, Todesame ist einer meiner Follower. So, aber bei euch ist ja irgendwie verkaufen, nicht geil. Habt ihr hier noch jemanden, den wir haben wollen? Ein Witch Hunter könnte ein ganz guter Rangy werden, theoretisch. wenn unser erster Range-Dude. Überhaupt niemanden sonst an Range. Und angeblich sind äh, Mönche wohl für Events ziemlich nice, aber ich glaube, wir werden keine Mönche haben, weil wir sind ja die Bösen. Von daher ein Witch Hunter würde bei uns schon ganz gut reinpassen. Es gibt sogar zwei, einen günstigen und einen teuren. Er hat leider Max Roll, uh, er ist Bleeder, aber er hat kein Ranged Skill. Er ist literally ein Frontliner. Mit zu wenig Ausdauer. Ganz gut. Wir sind ja schon bei Tag 70 oder so. Läuft ganz gut und wir haben auch ordentlich, ordentlich Geld aktuell. Den will ich gar nicht kaufen, weil er zu teuer ist. Ne, tatsächlich nicht Lumi, weil es gibt nur Männer in dem Spiel. und daher habe ich dich nicht erstellt. Also es gab mal einen Lumidon, vorgeschlagen von Xan. hat aber nicht so lange überlebt. Oder Lumion, weiß ich gerade nicht, eins von beiden. Kann ich aber machen, wenn du möchtest. Bis jetzt habe ich das aber nicht gemacht, weil es halt nur Männer sind, die es hier gibt zum Kämpfen und dann habe ich das, kann doch Lumido machen, du darfst, darfst das gerne aussuchen, wenn du möchtest. So, Karawane 1200, das ist aber zwei Tage nach Norden, ich nicht so weit nach Norden, was ist das hier? I need you to go there, he traces a finger on another location and then to here, long patrol Okay, das ist Patrou Patrouille 303 You will get 9 per head, you return 25 Lumian, der Stuhlretter <lacht> Moment, ich habe den Stuhl gerettet, du hast ihn nicht mal gerettet äh, Wir akzepten das Offer, weil wir wollen mit denen uns noch gut stellen und dann würden wir patrouillieren würde ich sagen. Wackerfeste, Sandfels, Brunndorf, alles in der Nähe. Das sollte eigentlich ziemlich entspannt funktionieren. Essen haben wir noch. Wackerfeste ist hier unten zuerst hin. Wenn wir jetzt Gegner haben, wäre es ganz gut die zu plätten. Weil wir dann extra Geld kriegen. 49 Kronen pro Kopf, gerade so billig Köpfe wären da ziemlich awesome. Aber ansonsten können wir einfach nur schnell das hier abschließen. Ähm, wohin? Ah. Sandfels. Ich habe mich für ihn eingesetzt. Du hättest leiden lassen. Ach, Lumm. So ist es nicht. Hätte ich nicht gemacht. So, we move on. Ist hier irgendwas hier zum Kaufen? Hm. 88 für Med. Ist eigentlich relativ. Gut. Essen kaufen. Hier, ein bisschen Med für meine Leute. Damit ja, die nicht so rumweinen wie Lumi. <lacht> Und Lumis Stuhl. ja, Können ein bisschen Med trinken, dann geht's ihnen gut. Dann weinen die nicht so. Dann sind die, sind die deutlich happiger. Und ja, das kann man steigern. Kommt mir jetzt nicht mit Logik. Das kann man steigern. Med kann ich nicht mehr sehen. Ja, aber du bist ja aber auch nicht in der Truppe. Where are the headsets? Well, surely you didn't <lacht> forget to collect those. You explained that you didn't run into anything on the patrol. The man raised an eyebrow. No shit. Well, bye. Das fand er glaube ich nicht so cool. Happy <lacht> genau. Äh, das fand ich irgendwie nicht so geil. Machen wir jetzt nach Hallheim. Hallheim-Patrouille. Da hoch. Oh, na gut, komm. Na gut. Machen wir eine Patrouille nach Hallheim. Äh, du hast Teamplayer und 4 of Greenskins. 4 of Greenskins ist ein Problem. Das sollte man nicht mehr mitnehmen. Entering Brunndorf, it, it isn't long until Zono the is bothering the locals, he's slapping buckets out of their hands and kicking women into the mud. When an old man confronts him, the cells would straw out of the weapon other peasants person's back that you put a stop in it. Ach Zono, benimm dich doch mal. Das klingt wie ein Bier, happiger Bräu. ist, ähm, Honigwein. Also Metes Honigwein, Wein gemacht aus Honig oder Bier gemacht aus Honig, ist ja mehr oder weniger also gleiche. Ja, ist meistens immer noch sehr, sehr süß. Ach so, dann weiß ich nicht. Klingt wie ein Bräu, dann verstehe ich den Satz nicht. it reflects badly on the company. Put the peasant in their place and search their home for valuables. Wir sind wegen dem Blutgott hier. Let's go. Geil. Who are you passing? to tell me or my man what to do? The man takes a step back, staring something about only trying to help. Laughing, you tell the, your man to take what they want. 177. Und unsere Leute finden das geil, dass sie ein bisschen plündern durften. Ah, das Bier Happy, -guck, das wird Happy -guck, einfach wie eine Biermarke. Ah. Okay war ich zu doof für. Aber mit Biermarken habe ich es nicht so. That'll teach them. Ich glaube, Brunndorf mag uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu sehr, oder? Ja. Das fanden sie nicht cool. Wir warten gleich mal hier irgendwo. Bei Brunndorf. Das fanden sie nicht witzig. Dass wir jetzt ihr Zeug für 177 Kronen einfach mal alles verwüstet haben. Sollten wir glaube ich nicht mehr tun bei unten. Fanden sie glaube ich nicht so gut. Ähm, hier habe ich auch wieder nicht. Doch doof, ich darf bei euch allen nicht sinnvoll verkaufen. Und einen Waffenschmied gibt es hier noch. Waffenschmied will ich nicht. Also zumindest nicht, wenn es das gibt, was es da gerade gab. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, über alles möglich zu reden, weil ich vermute, hier wird nicht viel passieren und wir müssen noch bis dahin. Oh, Moment, Nomaden? Was machen denn Nomaden hier oben? Was geht denn jetzt ab? Aber ich sag mal so, wir machen, glaube ich, Dick Plus, oder? Wenn wir drei Tage brauchen, sind das 500 Kronen und wir kriegen 1200. ist schon schnieke. Braucht halt nur ein bisschen Spielzeit. Mordorf. Nach Mordorf fahren wir rein, oder? Perfekt. Dann können wir hier nämlich nochmal gucken, ob wir hier traden dürfen, wollen, tun. 104. Da können wir nur minimal plus. Leider Gottes. Wir sollten übrigens unser Essen verkaufen, fällt mir gerade ein. Champion returns. Welcome home. Welcome home. Danke, Lumi, für deinen Prime-Sub. Zweites Baby ist da. Geil. Ja, wir verbrauchen gerade kein Essen, weil ähm, wir in der Karawane sind. Ich probiere es trotzdem, ob wir das mehr als 104 verkaufen. Deswegen. Was geht hier? Witch Hunter gibt es hier jede Menge, aber die sind aktuell gerade ein bisschen teuer. Wobei, wenn der gut wäre, auch kein Rangy. Optimist, Bright, wo so kein Rangy. Wir brauchen noch irgendjemanden, der ein bisschen auf Reichweite bombseln kann. Da haben wir aktuell gerade ein bisschen Probleme, da irgendwas zu finden. Könnte daran liegen, dass wir keine typischen... Oh, neuen Brigands... Some marksman zum some Raiders. Ich glaube auch nicht, dass die uns angreifen werden, weil wir irgendwie zwölf Mann sind plus sechs. Aber wenn die mit sechs Raidern uns angreifen wollen, wäre natürlich vollkommen okay für uns. Aber ich glaube, das hat gerade die treiten, treitenfeste Company. So, well supplied. Ihr seid well supplied. Nichts, was uns um Spider hilft. Was bedeutet well supplied? Habt ihr hier irgendwas Cooles? Hier gibt's Billig das. Okay, das wollte ich schon mal nicht haben. Den Torf. sonst so? Die Verkaufs, Ups. No, ich habe keinen. ich keine Orientierung mehr. Doch, da, 14. Hm. Echte Verkaufspreise. Alles andere. Also hier ist auch Einkauf, alles billig, ne? Tatsächlich, obwohl. Obwohl Dingens, ne? Was also wir hier? 930 ist eigentlich okay. Drive of Brigands. Südwest von Hallheim. Oder, was das? 2500. Und down the barbarian king and his, his war host. He was last reported to be in the region. Nope. Also sowas wie ein barbarian king kann man glaube ich erst machen, wenn wir Stufe 10, 11 Leute haben. Vorher ist das Quatsch. Hier sind ganz... Was sind denn Zweihandwaffen eigentlich, ne? So eine schöne zweihand plantern oder, Zwei oder so ein zweihand flail oder so Zweihand-Hammer? Ja, ja. Range of the Moment ist ja der Polehammer, den meine ich so gar nicht. Tja. Drive of Brigands für 930. Das Problem ist, dass die halt Range-Sachen haben und wir nicht. unsere. Ich glaube, die wollte ich schon aus guten Gründen immer noch ignorieren. Wir gehen nach Eisenstein. Essen demnächst. Wir vielleicht da oben Essen kaufen. In Eisenstein gibt nämlich glaube ich noch nicht direkt essen. Aber da nachts ankommen. Damit. Wir gefühlt die halbe Nacht durch, durch den Wald vor Eisenstein brauchen. Erstmal noch ein trinken. Gibt's hier Karawane. Um Nach Norden. Nee, will ich eigentlich nicht. Was bist du? On Perovinger, here we. Uh, steps in. I need you to guard this man to Hakim Al Ramal. That's Riam really, of Hakim Al Ramal territory. Everything. So, some secrecy is necessary. There, here, that's where you step in. You just need to make sure this man gets there. After that, bring him back, and you will get paid. 570 für hin und zurück? Geht zu viel über das Essen. Escort reitet reinet in in the South East. so, nee, Einmal nach Süden. Also es ist halt ein Noble Contract, der einfacher ist. Würde ich glaube ich mal machen. Ähm, wir müssen aber kurz warten wegen Essen. The arsenal assembled before you is unlike any you've uh, seen a mountain piled, piled higher than three men head feet. Soldiers are lined up, half of them holding religious banners, each adorned with one of the old gods. Lyrics and monks walk the line, speaking to the matter in both yearly and heavily tone. This is a crusade, the great religious arrest of the northerners to take on the guilders followers. Haben wir doch wieder den Heiligen Krieg bekommen? you turn to see a long lead gearing up, you'll be on the righteous path and no... Okay. kriegen anscheinend doch wieder den Heiligen Krieg. Das ist ja natürlich ein bisschen doof, weil ich hatte gehofft, wir kriegen hier was mit, mit Dingensbums. Okay, muss ich mal machen, sehr gut. Und wir brauchen wieder ein bisschen Essen. Zwei Tage, kommt schon mal ein Stück hin. 19, er Verkaufspreis, sehr gut. Dann wird mir hier, glaube ich, mal den ganzen Quatsch loswerden, den wir hier von den... Goblins haben. Von den Goblins, Goblins. Den Orks. So, alles mal rausgehauen. Mit Dingensbums, genau. Mit Dingensbums. Das ist doch ein, also Dingensbums ist jetzt was... Das darf ich nicht verkaufen. Dingensbums ist jetzt was völlig natürliches ist das sozusagen, oder? Erst wieder Saufen. Sollen wir hier jemanden, den wir haben wollen, so als Rangy, nope, alles Nahkämpfer. Alles Nahkämpfer, wir hatten aber noch irgendwann mit einem schlechten durch. Ja, du hast einen schlechten durch. du hast einen schlechten, na, das war der Fall, ey, da war der Falsche, da, oder durch. Ähm, dich wollen wir noch reparieren, dich wollen wir noch reparieren. Ja, ja. Das ist ein bisschen echt weit weg. Ja, arbeite mal. Arbeite mal ruhig weiter. Dass wir jetzt. Also dafür, dass wir so viel Goblin-Shit kriegen. Hier geblieben, ihr Goblin-Schweine. Wir sollten nämlich hart an der Unterzahl sein. Wir dürfen den bloß nicht sterben lassen jetzt bei der Aktion. Das wäre ungünstig, wenn doch. Du gehst mal da drauf. Oh, das war vielleicht nicht so smart. Aber seid ihr alle eher dran? No. doof. Scheiße. Das ist doch doof. Hey, einer meiner besten Leute, einfach nur weil... ...die sind genau dazwischen dran. Okay, jetzt werde ich dafür bestraft. Jetzt sage ich so, weißt du was? Fick dich. So was, Nee. Nee. Nicht noch mal, Nicht nochmal. So, du musst mal aus dem anderen Kampf raus. Ähm... Okay, da komme ich nicht hoch. Muss aber dahin. hin. dicht da runter. Oh, wie kann ich nicht da runter werfen? Als ob. Oder. Oh, nee, du hast ein Schild. Dann gehst du mal hier hin. Du gehst mit ihm hier hin. hier schön rum. Schön, da geblieben der wird jetzt auf jeden Fall der Leute, Leute einfangen. Mal man noch den Höhenvorteil. Äh, sonst wird das da schwer. Irgendwie, letzter Zeit habe ich irgendwelche Zimperlungen. Ich weiß nicht, ob das an dem Wetter liegt draußen. Hier ist eine Frechheit, was ihr hier mit mir macht. Nee, ich will keine Hunde einsetzen, glaube ich. Müsste ich auch ohne Hunde schaffen. Ganz gut. Müsste ich, glaube ich, auch ganz gut ohne Hunde schaffen. War der 39 war nicht gehittet. Mach mal den frei. ja der... Freimachen. Ich frei freimachen jetzt. Meine Güte, geh doch. Hauen die da runter ab, ey. Ähm. Au! Wieder jemanden gefangen. Der ist frech. Er tut doch weh. Komplett verletzt, mein armen Kleinen. Braucht 4 AP? Warum ich denn nur sechs, Weil das AP klaut. Dieses Scheißgift, ne? Scheißgift. so fangen wir an vor, zu verprügeln hier halt und der darf nicht mehr Au! Es könnte problematisch werden, wenn der so... ...Gesicht kriegt. Ähm... Mal den da. Au! Genau das ist nämlich das Problem. Gott, Alter, die treffen aber auch! Holy Shit! Jetzt mal den an hier und wir schlitzen ein bisschen die anderen auch noch auf. Du musst nicht du kannst ganz entspannt bleiben. Äh, wer blutet denn jetzt noch? Da auch sechs AP und fünf Fatigue. Warum darf ich das nicht, Mo nicht use Bandages machen? Cannot be used because this character is engaged... Ach fuck. Ich dachte das wäre... Oh, oh Gott, wie dumm. Ich dachte das wäre meiner, den ich heilen muss. Ich muss den da heilen. Hast keine Heilung mehr. Da hingehen. Hast auch nichts zum heilen. Hallo? Auch nichts zum heilen. Du kannst aber mal die Blutung von dir runternehmen, wenigstens. Oh, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. No. Ich habe aus den R gedrückt. R ist äh, beenden alles. It's not what I want it. draußen und, und herlaufen. Friseen. Wir haben ganz schön auf die Fresse gekriegt, aber dass ich mir dachte, ich nehme mal kurz ein paar wow. Goblins mit. War nicht optimal, sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich? Es gab einiges an Loot inklusive dem und hier ordentlich, ne? Golden Rank Insignia ja, und sowas. Also, es gab schon was, aber... Aber das es nicht mal die, die Mission war, schwierig... Schwierig, schwierig. Da hat Masumoto ganz schön ins. Mm -mm. Mit ganz 60 würde ich ganz, ganz gerne nochmal erreichen mit den Sachen. Äh, du hast schon. nee, du hast eine 90er Rüstung noch an. Ist gar nicht so viel, was du da hast. Die Frage ist, wollen wir von dir auch Rotation haben? Nehmt euch mal die Rotation mit, damit wir ganz gut dann hoffentlich die Leute switchen können, wenn sie auf die Nase kriegen. für die gleiche Erklärung. Ja. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die Leute sich entspannen beim Reisen. Terrified. Keiner Box, sich rekrutieren zu lassen. Armor 150er gibt es hier maximal. Und 200er Helme. Und alles. Eigentlich haben noch Hangover. Das, ach, das ist das. Jo. Ja, nee, bei euch ist. Bei euch ist ja Katastrophe. Aber wie viele Tage haben wir? Drei Tage. Dann kommen wir doch direkt nach Sandfels. Ja, dann gehen wir irgendwo hier runter, würde ich sagen. Oder wie läuft ihr jetzt nach Sandfels? Genau. Und von Sandfels dann weiter nach Süden. Irgendwann könnte man theoretisch das ja auch nochmal angehen. Hellhole Crypt. Aber ich glaube, da gibt es ziemlich eklige Gegner. Und wir hatten hier, glaube ich, auch noch genau das da. Die Necroservants. Servants angehen ist aber auf der anderen Seite auch wieder schwer. Nicht so easy. Ich habe übrigens mal auf stream mir die oath angeguckt. Und das ist relativ spannend, weil die ganz andere... Ganz andere Ziele kriegen und ganz andere Mechanik in den Zielen haben. Es ist schon dann sehr, sehr interessant, wie es dann plötzlich anders ist. Okay, hier gibt es günstig Essen. Sehr geil. Gib mir mal Smoked Ham. Ist nicht so geil hier. Hier jemand dabei, den wir haben wollen. Ah, der Poacher. Poacher ist potenziell aber er hat kein Talent da drin. Er hat wieder mal Plus Fatigue gekriegt. Äh, ne, wenn er kein Talent da drin hat, will ich das glaube ich nicht probieren. Und ich glaube die Caravan Hand also, keine guten Basis-Stats als Rangy. Alles sind suboptimal. Sind wir schon wieder geheilt? Oh, kein okay. Ei. Sind ganz gut geheilt. Das könnten wir übrigens auch nochmal irgendwann machen. The Wandering City. Nomadencamp ausräuchern. Moment, was ist da jetzt drin? Ah, wir hatten es gerade kurz. Damn it. Ganz kurz hatten wir es gesehen. Dass die wieder weggehen, die Scouting-Reports, finde ich ein bisschen doof. Du, du, du, du, du, du, du. A few well dressed men welcome you into Hakim. They ask one of the emissioner if you are with him. He nods and passes a quick whisper to the councilman. They nod in return and soon all the men dip away into a local pub. They wait outside, perhaps you should use the time to stock up on supplies and journey back. We'll stick around. Wir müssen ihn doch zurückbringen. Oh mann, ich dachte das wäre nur eine Richtung, dann sind die Kronen aber echt nicht wert. Ja und wir haben auf jeden Fall den Heiligen Krieg. Es gibt fünf Late Game Crisis und wir haben zwei, in zwei Runs einfach die gleiche erwischt bei Zufall. Oh mann. Mir doch egal was die mit ihrem blöden Heiligen Krieg machen, den werde ich jetzt komplett ignorieren die ganze Zeit. Ja, okay, wir könnten jetzt hier im Retinue noch einen neuen nehmen. Jetzt ich mal eine Option. Der Scout für anderes Traveln. Negotiator. Recruiter. Brigand. Also, das war Karawan. Alchemisten wollte ich aber noch haben. Jetzt muss ich noch ein bisschen mehr craften. The Agent. Reveals available contracts and active situations in the tooltip of settlements, no matter where you are. Ooh. Bounty Hunter. Encountering Champions pays 3750 for every champion slain. Das könnte glaube ich named or legendary items in your possession. Müssen wir erstmal ein bisschen was machen. Daily wage of man by 50% reduces the chance of des desertion by 50%. Prevents men demanding more pay in events. The Paymaster. Nummer 16, okay. Blacksmith. Dann müssen wir mit den tauen. Okay, look out. Oh, Increase your sight radius. Reviews extended information about footprints. Ist, glaube ich, auch super gut. Cartograph. Da brauchen wir eine legendary location. Haben wir keine. Brigants ist das überfallen. Das ist das. Minister, Make you earn more renown than action. Makes tavern rumors more likely to contain useful information. Okay. In wie viel haben wir noch frei? 1, 2, 3, 4, 5 kriegen wir. Also ich würde den Scout, glaube ich, ganz gerne nehmen. Den Alchemisten. Und dann wahrscheinlich die Agent, wenn wir nicht kriegen. Agent wäre schon geil. Oder The Lookout tatsächlich. Einfach für mehr, mehr Survivability. Was können wir hier kaufen? 490. In vier Tagen ist es dann. Wenn ihr jetzt keine vier Tage brauchen. Hm, Tempel Taxi Da müssen wir wieder mal wieder so ein Viecher jagen. Armorer. Ja, ihr habt ja gar... Ihr habt ja eine 290 Rüstung für 10.000. Das ist ja nicht... Hier, okay, wir können mit 4800, könnten wir einen Heavy Helm kaufen. Aber hier gibt es die guten, guten Schilde. Bei 480 würde ich das, glaube ich, gerne mal mitnehmen. Weil die Schilde sind schon sehr viel wert. Irgendjemand, du hast einen Shield Expert zum Beispiel, kriegst Brawn ja als nächstes. Von daher hier Sono. Zack. Wie ist der Verkaufswert? 21. Das ist ja mal sehr geil hier. Dann kann ich euch so ein Shit kaufen. Und die Bögen muss ich nicht reparieren. Kaufen sie. So, raus damit. Ähm, dich wollen wir nicht haben. Den Kram wollen wir nicht haben. Hier haben wir die Billigklamotte noch, die wollen wir glaube ich auch nicht mehr haben. Und die ganze Kultistenkleidung will ich noch dabei haben. Den, man weiß ja nie. Für den Fall der Fälle, dass man mal ein Kultistchen wieder noch einkleiden muss, nö. Ne? Tut weiß man ja nie, ob man so ein Kultistchen mal einkleiden muss. Mähnhorn, du. Hand. Nee, nee, nee. Essen ist hier billig, sagt er. Good Harvest. 47 ist wirklich billig, tatsächlich. Aber das heißt, dass mein Essen hier nichts wert ist wenn ich das verkaufen wollen würde oh Moment, aber hier gibt es was anderes was ich haben will, das hier nämlich für die Alp oh, jetzt. so, wir müssen ja hier weiter irgendwie in Camp bleiben Made around Rhino the Emissary is done also das ist ja für irgendwie 800 Kronen ist ja nix in a hurry he tells you that they need to Get back to Baron von as soon as possible. Okay. As soon as possible back. Wir müssen wieder nach Eisenstein. Das ist halt übel weit weg. Also wenn ich etwas sage, wir fahren, laufen straight. Wir haben drei Tage. Nahrung, dann laufen wir wahrscheinlich hier hin, oder? Ich bin gespannt, welche Richtung er dann geht. Die Frage um die Nomaden hier, die Wandering City, ob die uns gleich ins Gesicht springt. Offensichtlich sind hier noch Leute am Rumlaufen neben uns. Laufen meine Ration rein. Müsste aber eigentlich wieder hier rum und dann hier oben rein bei Dulmen. Oh, what? Ah, der Fallen Star. Haben wir mal den auch noch gefunden nebenbei. Für die Holy War Site. 35 Tage mehr Pay. Da also haben wir einiges in Reserve. Busen Supplies Essen ist halt ein Problem. Müssen auf jeden Fall nach Dolmen. Ja, das war so also drei Tage durch die Wüste ist schwierig mit Essen. Wobei wir verbrauchen 27 pro Tag, ja. Das, das Dulmen schaffen wir du schon locker noch. Das ist schon locker noch drin. Ach, bei euch war aber alles teuer, ne? Bei euch war doch, ja, genau, absolute Katastrophe. Irgendwas. 200 für Meter, ne? 78 für das, Und ihr kauft aber auch nichts ne für einen sinnvollen Preis für irgendeinen Kauf. Sprechen habt ihr auch keine Leute da? Ja, Ein Oath-Taker habt ihr da Den wir jetzt nicht haben, die sind zu teuer. Da brauchen wir irgendwie mal 10k auf der hohen Kante, bevor wir uns Gedanken machen können, über einen oath -Taker zu rekrutieren. So, dann haben wir ihn wieder ja, für 570 ist es halt. Okay, es ist wirklich... Es war halt nicht smart. Es war halt nicht smart. Ja, was willst du von uns? 930 ist schon mal besser. Destroy Crumbled Farm State Northeast of Dulmen. Das sollten wir hinkriegen. Das wird eine Brigand Mission sein. Insgesamt. 410. Hunter of Terrorizes. Eisenstein. Drive of Brigands, das will ich nicht machen. Ich mach mal den Contract hier. Das ist ja aber mal nicht wirklich um die Ecke, muss man ehrlich mal sagen. Mhm. Essen ist ja auch wieder teuer. Schade. Haben wir nicht mehr so eine Option irgendwie. Bei euch ist es doch hier. Moment, was ist Orchard? Dense rows of trees with ripe fruit. small warehouse where everything is stored unto offered on local markets. Hm. Mir ist nicht ganz klar, was das hier bedeutet. Was, was das bringt für, die nächste, für den nächsten Markt. Orchard ist doch... Hm. Farmstead. farms. Das also ist Untode. Many goblin wolf riders. Dann rein da. Die finde ich ganz okay, denke ich. Moment mal kurz. Äh, wir sollten vielleicht mit unserer besseren Truppe auffahren. Und genau, und nicht Sepp den Märtyrer mitten reinschieben. So, das wäre irgendwie doof. Gegen wolf -Tübis ist schon ist schon besser, glaube ich. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir können uns ganz gut umgehen. Wir können uns ganz gut umgehen. Ich versuche es mal mit der guten Truppe. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich den Stufe 1 noch mit einsetze für die XP. Auch hallo. Aber 7, wir haben einen e deutlichen Vorteil, was die... Die Anzeigen, die sind alle unten, okay. Nehmen wir den schon mal raus. Den haben wir nehmen mal einen ordentlichen Pikser. Haben wir nur noch ein Wölfchen da? Der rennt schon. Ja, das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus für uns. Den Hund noch mal ein bisschen reinkauen. Ja, können wir erstmal so lassen. Wir dürften eigentlich genug Rüstung haben, die Leute da. Einzige Vorteil, den die Wolfreiter Wolf haben, ist halt wirklich, dass sie dreimal angreifen können. Und Oder dass sie halt die Menge Aktionspunkte haben. Oh, der Hund könnte sich selbst töten. One Rai! Ich glaube, wir werden jetzt hier ein bisschen da reingehen uns nicht komplett abhauen hier. Der will rennen. Bin ich ein bisschen dagegen. Der Wolf hat auch keinen großen Bock mehr. Das sieht nach einem sehr guten Fight aus für uns. Da dem ich mir nicht sicher, ob ich ihn hätte deswegen und der kann sich dann da komisch gegen verteidigen, deswegen mache ich das jetzt mit dem, sehr schön. Boah, verteidige dich halt, wenn du meinst, dass dir das hilft. Oh. Er ist frech. Der Hund ist nicht smart. Aber er hat ihn doch tot gekaut. Also, er ist fast gestorben. 4 HP noch, aber... Ah. Entwaffnet. Nichts mehr mit zurückschlagen hier oder so. Ähm. Damit? Mal den. Mal den. Ist noch der da, ne? Ist der einzige. Der einzige, der noch da ist. Mal kurz ein bisschen defenden, Wir so. Leute noch ein bisschen nach. Ach, noch mal ein bisschen oberflächlichen Schaden, ja. Aber nur oberflächlich. Stimmt. Darf ich attacken? Ich darf attacken. Nice. Sehr, sehr gut. Oh. Nehmen wir. 930? War das ein voll okayer Preis? Wobei, also, ich, so muss mir vielleicht im Klaren werden, dass es halt Noble Contracts sind und die halt einfach generell mehr bezahlen. Wenn ich da unter 1000 bin, sind die anscheinend billig. Habe ich so das Gefühl, äh, oh. Ist dann natürlich aber ganz geil. Oh, wir hätten bei dir gern zwei fatigue ist halt echt scheiße ne dann wollte ich das glaube ich nicht haben die will ich haben die will ich haben und dann will ich wahrscheinlich noch zwei hit haben weil zwei fatigue ist halt nix so jetzt die frage wollten dir battleforged geben weil du kriegst schon mal 282 damage auf, mein, auf deine rüstung und du hast ganz gute rüstung so du kriegst jetzt noch mal plus drei Du bist unser Bannerträger, also plus 4. Um, das ist noch nichts gegen Ini, von daher können wir dir auch noch die Ini plus geben. Um, Berserk würde ich dir fast gern geben wollen. Ja, ich glaube, Berserk ist eine gute Idee. Berserk, Fearsome, Killing Frenzy hier unten, let's go. Dann kann der nämlich nochmal angreifen, wenn er einen killt in seiner Runde. Dann kann er kann dann theoretisch noch einen zweiten Hit machen, was, was schon sehr, sehr viel bringt. Also so, so zwei Handwaffen, die einfach nochmal angreifen können, die zwei Runden lang angreifen können. Äh, zweimal in einer Runde angreifen können. Richtig geil. Und mit Killing Frenzy ist der zweite Hit vor allen Dingen Damage boostet. Wenn er den ersten einen Kill macht und dann nochmal angreift ist, hat er dann extra Damage obendrauf. So, das war nice. Dolman has so longer mal rolling Green Skins. Ah, Erstmal einen drauf trinken. So, hier ist ein, hat sich nichts geändert, oder? Doch, hier ist ein Sword. Du kannst auch kein guter Rangy werden. Doch, du kannst ein guter Rangy werden. Death Wish und Huge. Minus Melee Defense. Aber plus Damage dafür. Ich glaube dafür ist es nicht mehr wert. Death Wish ist geil. Hätte die Stats einfach nur und Death, Death Wish hätte ich wahrscheinlich, wahrscheinlich genommen. Auch wenn nur einen Stern lieber es hat. Aber nee, so nicht. So nicht mein Freund. Das ist für euch übrigens, dass ihr die ganze Zeit so teuer ist, ist ein bisschen anstrengend ist ein bisschen anstrengend, dass man hier nichts sinnvoll kaufen kann. Selbst das Essen ist übel teuer. Was war das hier? Hunt down was Terrorizes. Ja gut, machen wir auch noch. Das sollte auch gut machbar sein. Ja, Hinweis. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das wissen wir schon. Ach, Dire Direwolves. Austauschen. Wobei, wir vielleicht können wir so, so, so rummachen. Wir brauchen die HP. Hier geblieben wir Wölfe. Die sind jetzt auch wieder sauschnell. Leider Gott, aber hier oben können wir ein bisschen nutzen. Ist da ein Frenzy dabei, das wir gleich mal nachgucken. Äh, Frenzy, yes, die haben Overwhelm dann. Berserk, Executioner, Pathfinder haben die normalen inzwischen. Die haben, wenn die killen, haben sie Berserk. Wenn ich Verletzungen habe, Executioner und Pathfinder, heißt sie können weiterlaufen und die hat halt noch Overwhelm dazu. Wurft daher, wurft. Okay, der hier unten ist der einzige mit Overwhelm. Würde ich jetzt mal da oben drauf, würde ich sagen. Hm. Wenn ich jetzt die zwei Schritte ran mache, ne, dann kann ich sie schon attacken, diese Runde. Ich glaube, das will ich hier unten nicht machen eigentlich, aber hier oben will ich das tun. Um eventuell da schon einen rauszukriegen. Ich mein, du bist aber Dagger the Brawler, du bist glaube ich schon, ja, du hast schon ein bisschen Defense, du kannst da rein. Schade, ein 65er nicht gehittet. an den mal so. Ne, da gehst du rein. Schade. Da gehst du rein und haust dem einen ins Gesicht, dass er blutet. Sehr geil. Wie gesagt, der Frenzy das ist ein bisschen was, wo ich mir Gedanken mache. Den Hund will ich jetzt nicht rausmachen, weil der rennt da nur mitten rein. Du bist, glaube ich, auch jemand, der relativ neu ist. Ne, Fakisis. Fakisis, du hast Defense. Du hast Defense. So, sind leider sie wieder dran. Denn jetzt, jetzt geht's rund. Jetzt wird ge gefressen. Das ist gut. Und spart uns ein bisschen. Oder kauft uns ein bisschen Zeit, dass die nicht so ganz so reinbürsten können. Sieht gut aus bis jetzt. Aber natürlich niemand in Reichweite, um überhaupt gepeitscht zu werden. Kopf ab! Ach, damit. Den da oben nehmen soll nicht Idiot. Oder hätte ich den hier unten nehmen, so nicht Idiot. Er kann jetzt nochmal 90 schön rein da. Pieks, pieks, pieks, du rennst schon. Wir haben wenig Lust ehrlich wir haben wenig lust ich will jetzt nichts sagen Na, am ende ist das spiel gleich hahaha ha, ha, du triffst nicht mehr aber bis jetzt ja, ist okay Schön auf den Body, ne? Schön auf den Body, wo eigentlich alles schon klar ist. So vielleicht kannst du ihn wegmachen. Sehr schön, guter Hund. Guter Wuffi hat geholfen. Nee, nee, wir holen uns die Fälle noch. Wir holen uns die Fälle noch. So. Sehr schön. Gab es überhaupt Fälle? Uh, es gab sehr viele Fälle. Nice. Neues, nice, neues, nice, neues, nice, neues. Nice, nice. Gab es irgendein Level-up? Es gab ein Level-up für Code. Code Blue, plus 2. Plus 4, plus 4, I guess. Um die Resolve zu fixen. Äh, was wirst du irgendwie ein Fleischschild bis jetzt nur, wenn dann... Gebe ich die Recover dann doch mal. Recover habe ich bis jetzt sehr hart ignoriert. Und das macht mir in langen Kämpfen glaube ich auch Probleme, dass ich Recover ignoriert habe. Oder halt Rotate, damit wir halt wieder rotaten können. Mit Rotaten. Wir rotaten. Wir rotaten, damit wir unsere Leute schön kontrollieren können und die den Damage verteilen. Wir müssen unsere Stärke numbern die haben wir irgendwie mal benutzen. Okay, das ist schon wieder ein Noble Contract. Das ist sehr geil, wieder ein einfacher. you are interested in a Beast Hunt. And I'm quite glad that you are. The pay will be per head. Smaller beasts, webknit corpses, eating things. the sword I'm sure are no trouble of you. Okay, how much is it? 62 Kronen pro Kopf, 25 maximal. Das heißt so um die 1002. So. Wenn wir 25 Beasts finden, hört sich okay an. Diabos, Webknecht, Nazi, Hyena and Serpents hunt around the hills Region of Whispering Hills and other regions. Return to Eisenstein anytime, get paid. Okay. Ähm, wo ist hier? Whispering Hills. Wenn ich nicht wüsste, wo die Whispering Hills sind. Da drüben? Come on. Ab nach Mordorf. Nicht nach Mordor, sondern nach Mordorf bei uns. Das ist Mordorf, Wisch bestellt, ab nach Mordorf. Ayayayayay, das ist ja. Warum denn da drüben? Das ist ja doof. Whispering Hills hier. Mal ewig nicht an. Da kommen wir ja ewig nicht an. Essen werden wir brauchen ein bisschen. Vier Tage. Tools Supplies kann man hier nicht kaufen. Also kann man schon. Will man hier nicht kaufen. Äh, dich haben wir noch nicht getryoutet. Du hast in diesem einen Talent. Du bist Lucky und Cocky. Das heißt, du wirst aber einfacher getroffen. Lucky heißt aber, dass er schlechter zu treffen als wieder was bist du? Alles klar. Ein Frontschwein. Ich glaube, das ist es nicht wert. Ich hätte gerne schon den Zweier mindestens für einen Rangey. Direwolf Pelt Mantlet. Plus 15 Durability, Resolve of any opponent engaged by in Melee by 5. Uh. Craft. Und eine War -Dog Armor. Craft. Wir haben doch bestimmt hier noch jemanden, der hier so da... Sono? Du kriegst, glaube ich, einen geilen Mantel. Hier. Zack. Schön 165er und Mantel drauf. Let's go. Wir halt hier irgendwo Sachen suchen. Direwolves, web Nichts, Nachtzehrer, alles Mögliche in der Richtung. Irgendwelche Biester. Klettern wir mal ein bisschen in die, in die Berge hier hoch. Ah, 10 Direwolves haben wir dort schon mal. Geil, das sind 600 arms oh, sind aber mehr frenzied dabei oder sind alle frenzied kann das sein frenzied frenzied frenzied direwolf 1 2 3 4 5 6 7 8 von 10 sind Frenzy. Äh. Äh... Ich kann ich aber geil wegschubsen. Hm, ich glaube, ich will trotzdem da rein reinmoven, oder? Und noch ein Speer. Wahrscheinlich doch so machen und dann den noch. Hier sind wir mal ein bisschen defensiver. Außer mit dir. Wo darfst du darfst da rein. Den kann ich nicht angreifen. Weird. Okay, der hat keinen Bock mehr. Geil. Äh, hier will ich nicht hin, weil ich dann eventuell im Nahkampf stehe. Dann gehen wir mal hier eins nach oben. Jetzt wird's halt verrückt. Das ist gut. Das ist nochmal gut. Die wollen uns halt komplett überrennen, ne? Und sie overwhelmen halt ziemlich heftig. Das ist gut. Nochmal. Sehr gut. Sehr nice. Immer wenn die Rüstung schon gebrochen ist, ist das gut für uns. 64. Yeah, let's go. Der hat schon keine Lust mehr. Machen wir hier noch ein bisschen Abstand halten. Gerade, der ist nicht tot. Kann jetzt sterben lassen. Das Overwhelm ist halt echt nicht so geil. Oh oh, der ist in der Backline dran. Den Wolf müssen wir wegkriegen. Au! Au! Au! Ähm. Sepp ist down. In einer Runde. Scheiße, das vergessen Sie mal wieder, dass die Gegner genau wissen, wo sie gut treffen können. Auch wenn sie weiter wegstehen. Das vergesse ich immer wieder. 84. Schade. Die wollen nicht mehr. die ich anders benutzen sollen, wahrscheinlich. Es könnte sein, dass einer meiner Backliner stirbt. Aua. Also die Wölfe waren heftiger als die davor gerade. Hatten wir das mal kurz fest. Sehr viel heftiger. Oh, den kann ich gar nicht sinnvoll wegstoßen, weil das ist immer noch ein Reichweite von dem. Okay, das haben wir schon mal. Was da oben noch ein? Ach, scheiße. ihr flieht ja. Mich hinstellen sondern und, und ihn tauschen. Fuck. Sollte ich jetzt noch machen. Zack. Dann ist er nämlich raus. Aus der Reichweite. Dafür habe ich es ja geholt. Dafür habe ich es ja geholt. Dafür haben wir es doch geholt. Ich will glaube ich nicht zwischen zwei stehen davon. Scheiße, da kommt der nächste ran. Das ist shit. Komm ich nicht ran? No. Jetzt auch nicht? Ach, scheiße. Er rennt. Aber du kommst halt eh nicht an nichts anderes gerade ran. Mach ich mal den weg, kannst du den nochmal attacken, nope, schade, ja, so, benehmen wir, wir mal mit dem, ne, du heilst dich mal im Zweifel, was hast du hier, minus 35% Hitpoints, keiner ist bis am, ne, ne, ne, willst mal ein bisschen und du pikst da rein, So, du kriegst den noch, oder? Ne, du kriegst den nicht mehr. Aber der kommt gleich zurück. Wisst ihr, ich sag, der kommt gleich zurück. Habe ich doch vorher gesehen. Sehr schön. Schade. Komm schon, dann wird. Wollte mich aber verkackeiern, oder? Die Gegner sind quasi besiegt und dann geht nichts mehr rein, oder was? <lacht> Die sind komplett im Rennen und wir treffen sie nicht. <lacht> Erstmal weglaufen, erwischen wir sie dann. Ja, geil. Äh, uh, it's over. Brain Damage! Das, äh, wobei das, der sollte, glaube ich, eigentlich mal einen, ja, ist ein Märtyrer, ne? Ist halt ein Märtyrer. Rain-Damage ist zum Glück nicht so schlimm, was die Combat-Stats angeht, wobei ich ihn, glaube ich, eigentlich auf Dodge bauen wollte, aber das hat er alles noch nicht, also ist das nur halb so schlimm. So, tauschen wir mal, mal, damit er sich wieder ein bisschen erholen kann. Dir geht's auch nicht so gut, tauschen wir dich mal wieder aus. Du hast dir jetzt Minus Damage entflickt. Das ist natürlich eklig. So, Ben. Du solltest aber, glaube ich, ziemlich sicher und Nimble nehmen. Wobei, nicht wenn du das hier hast. Hier geben wir denn dann die gute 140er. Ne, 215 ist das sogar. Da man viel Fatigue. Also Motor hat noch ganz gut Fatigue und bändig Wurme, glaube ich. Aufbauen genau und Defense. So ist nimble kriegen. dass also du kriegst jetzt weniger Damage. Wir müssten aber eigentlich mit 13. Wir könnten noch zwei Fatigue mehr irgendwo verbrauchen. Das wäre erlaubt. Ähm. Ja. Aber du bist halt jetzt, wie gesagt, nimble, 103 HP. Mit 37 Defense ist eigentlich. Okay. Overwhelm auch. Oh. So, bei Xe, den Kultisten. Du bist ja von hinten am rein Da hätte ich schon ganz gerne, dass du gut hittest. Bisschen mehr davon fürs Entwaffnen und mehr nie fürs Entwaffnen. Ähm. Ja. Was geben wir dir jetzt? Mmh. aber Dodge wahrscheinlich mal, damit du ein bisschen Defense kriegst. Die Alternative ist irgendwie nicht gut. Also wir brauchen weder Berserk, weil so oft, wobei, ja doch, ein bisschen hittet er halt schon. Aber normalerweise killt er die Leute nicht. Meistens. Ja, wobei doch, er hat schon jede Menge Kills. Also Nimble und Battleforge kriegt er nicht. Headhunter, weiß ich nicht. Berserk. Nee, irgendwie nett. Oder? Könnte 9 Lives kriegen, damit er überlebt, wenn er gehadet wird. Wenn er noch eine Runde länger überlebt. Da sehe ich ihn vielleicht eher, damit er uns nicht wegstirbt. Ja. So, da haben wir jetzt schon mal neun. Dem ist, wir sind ein bisschen mitgenommen von dem Neuen. Mit denen vielleicht ein bisschen mehr bei unseren Leuten bleiben hier. Whispering Hills, wo gibt es hier noch mehr? Hier unten irgendwo... Keine Ahnung, wo hier überhaupt noch Viecher sind. Wir hatten relativ viel Glück, dass wir überhaupt schon was gefunden haben. Wie gesagt, haben jetzt irgendwie um die 500 verdient. Aber die soll wir nicht handeln. Forgotten Woodcutters Home. Ist ja schön, dass wir das jetzt gefunden haben. Aber... Wollt man nicht haben. Die suchen wir überhaupt nicht. Die können uns komplett egal sein. I don't know. Wo oh, finde ich Viech da. Man kann das hier. Wir haben jetzt auch eine dicke Ru Stimmt, die dicke Rüstung. Und ich hätte jetzt fast vergessen, jemanden zu geben. Masumoto wäre ne ein Kandidat. Ja, noch mit so die dicksten Reserven, was Ausdauer angeht. Oder Abbruch halt. Ich glaube, ich will lieber Masumoto behalten. Der ist noch 105er. Kriegst du wenigstens einen 105er danach? Ein 80er und ein 70er, die wir hier haben. Übrig. Moment, ist das nicht sogar besser? Minus 4, minus 4, 80, hier, Ben. 14 Nachtsehrer. Wir müssen mal safen wieder. Fast 20 Tage ohne Save gespielt. Die Nachtsehrer würden den Auftrag dann abschließen, würde ich mir behaupten. Wir würden Am Strand fighten wir jetzt die Nachtsehrer oder was? Okay, bis jetzt sind es hauptsächlich low nachtzehrer das ist dann vollkommen fein für uns. Ja entsprechend auch, okay, da, das sind die Stufe 2 Nachtzehrer. Ah, da ist sogar eine Stufe 3er dabei, Ugh. können sogar bis hierhin laufen und ihn attacken, aber dann können sie halt komplett vorher attacken. Jetzt 2 Stufe 3 ey. Die werden halt jetzt irgendjemanden von meinen guten Leuten fressen, das ist so ein bisschen mein Problem. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir hätten natürlich die Hunde raustun können, aber die Hunde sind bloß im Zweifel weitere Kadaver, die sie benutzen werden, um sich hochzuleveln. Okay. Auch die Movement. Okay. FOKUS FIRE! Moment. Wenn ich mir darf. Nee, wir warten noch mal kurz. Oh, ich dachte du machst den jetzt weg. Shit. Jetzt aber. Danke. Wir wollen den jetzt nicht töten, ne? weil der ist noch ein Level 1 ein Low Bob und wenn wir den jetzt töten können wir da nicht drauf draufmufen wahrscheinlich Deswegen, das Probleme geben würde die haben alle schon wenig Bock wir das mal so äh, wir haben mit dem halt ein Problem weil der viel mehr HP hat Und weil der halt Leute fressen kann. Das ist das andere. Die War hat relativ gut gehalten. Da war nicht der, der Big Dude dran. hat deswegen... Er wird uns noch fressen, oder? Nee, er attackt nur erstmal. Ja. Wollen wir, glaube ich, mal ein paar Mal overwhelm den Guten und zum Bluten bringen, weil die halt keine Rüstung haben? Sehr gut für uns. Ähm, du wartest ab, würde ich sagen. Ich hoffe, oh Scheiße. Der schon mit seiner Armor durch ist, es kacke. Jetzt also wollen sie alle zu der Leiche. Scheiße. Scheiße. Rebels ist gekillt worden. Ich will eigentlich nicht, dass sie da drauf mufen dürfen. ist so ein bisschen mein Problem. Der versucht zu rennen. Scheiße. Das ist schlecht, dass er das versucht. Also einer von meinen versucht. Ja, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem und wenn er jetzt rennt, ist er tot. Das ist schlecht, der stirbt da oben noch. Waffen darf ich den nicht, ne? Und Overwhelm reicht irgendwie nicht aus. Gefühlt. Ja, der nächste Dead. Der nächste Dead. Code Blue hat er downgestruckt. Nicht getroffen tatsächlich ein Problem. Dann haben wir den großen. Sehr schön. Müssen wir erstmal versorgen, dass wir hier noch nicht noch mehr verlieren. Weil die könnten jetzt futtern. Die beiden glaube ich auch noch, oder? Ne, die stehen nicht auf Leichen, ne? Das ist schon ein krasser Unterschied zwischen den Rüstungen, zwischen den Rüstungsklassen, die ich hier dabei habe. Dass dich das nicht bothert, das irritiert mich. Der eine da. Der hier. Dem das egal ist, dass er so aufgeschlitzt wird. Noch dran, nee. Ja, wir kriegen nicht alle. Wir kriegen nicht alle. Noch irgendwo Hunde, die wir setzen dürfen? Haben wir. Wohin dürfen wir laufen, um den Hund noch zu setzen? Da. Den Hund dürfen wir nicht mehr setzen. Uh, ja, nee, ist raus. Äh, ja, gebrochenes Knie, damit ist Rebels raus. Gebrochenes Knie kann man nicht benutzen. Ja, es tut mir leid. Und nochmal ein, noch ein Missing Ear. Missing Ear ist irgendwie unser Ding. Das sind so die, die Ohrlosen gefühlt. Aber wir haben 22 von 25 jetzt.